Ach, hast du nicht gesagt, was lügst du denn? Ich hab gesagt, ess schon mal, dann kommen die nicht, habe ich gesagt. Aber nicht als Begründung Nein, hast du das gesagt. Geholfen. Ja, aber jetzt als Wohltäter darzustellen. Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir machen heute den Undercover-Vergleich hier. Ja, eine sehr erschütternde Sache. Ich schwöre euch, das ist wirklich real jetzt. Ganz erschütternde Sache ist passiert. Krass. Ihr kriegt das mit. Guckt euch das euch an. Und jetzt geht es weiter richtig im Video. Ich bin erschüttert. Wir sind erschüttert. Lasst ja, unbedingt den Daumen so richtig, richtig glühen. Denn ab 10.000 Daumen oben werde ich den teuersten Döner der Welt testen. Da, dazu stehe ich mit meinem Namen. Ab 10.000 Likes. Also knallt den Daumen oben rein. Tut es für die Wahrheit. Und haut die Kommentare voll. Ich verlose ja auch wieder 50-Euro-Gutschein. Das geht super am Video. Wird er das leisten? Was er auch leistet, wenn ich mit Kamera ankomme. Ich ahne nicht Schlimmes, aber das macht nichts. Dieses Video ist der Wahrheit geschuldet. Und da geht geht's jetzt hin, ab zu Pamphilia. Und später zu Tonbul. Natürlich auch in Frankfurt. Aber erstmal zu Pamphia. Gleich weiter Video, Leute. Muss wir eben kurz einen Platz finden, wo ich euch mal ganz schnell eine neue Kooperation vorstelle. Ich sage es euch, ich habe mit Erb schon oft zusammengearbeitet, weil ihr eurer Gesundheit was Gutes tut. Wenn ihr das hier trinkt, ich erkläre euch gerade, was das auf sich hat. Für alle Cola-Trinker, die alle, die sich irgendeinen Scheiß reinhauen, immer. Null Kalorien, trotzdem Geschmack. Und ihr nimmt nichts auf. Hier ist nur Wasser drin. Leitungswasser könnt ihr da reintun. Sprudelwasser, was euch besser gefällt. Und da ist nichts. Das funktioniert folgendermaßen. Ihr habt einen Duftpot drauf, der wird da drauf gesteckt. Dadurch zirkuliert hier der Geschmack, der geht in euren Mund rein. Und im Rachen verarscht ihr euch selber quasi. Denn dieser Geruch wird da als Geschmack wahrgenommen. Und so habt ihr, ich habe hier jetzt cooler Geschmack drauf, habt ihr einfach mal Geschmack in eurem Mund, ohne irgendwas zu euch zu nehmen. Und damit tut ihr euren Körper was Gutes. Das ist eine feine Sache, probiert es aus. Flavored Water, null Kalorien. Mir könnt ihr auch noch was Gutes tun mit dem Code Holle15, 15% Rabatt. Code findet ihr in der Videobeschreibung und jetzt geht es weiter im Video. Heute gibt es keinen extra Bonus. Heute gibt es gar nichts. Das ist auch den geschuldet, die Vielleicht mal zu so einem Döner hingehen und sagen: Oh, Scheiße, was laberst du für Kacke, Der ist beschissen. Da kann ich natürlich nicht für gerade stehen. Wie schon erklärt, die Videos leben von den Aufnahmen teilweise, deswegen geht es nicht immer undercover. Heute versetze ich mal mich in euch rein. Das ist natürlich auch ein Zufallsspiel jetzt. Haben die einen guten Tag, haben die keinen guten Tag. Aber es ist auf jeden Fall realitätsnäher als so ein Ding mit Kamera. Ich suche mir jetzt jemanden, der für mich undercover das Ding da rausholt. Und da wird Nägel mit Köpfen gemacht. Wir kommen hier immer näher. Für euch knie ich hier nieder, ich schwör's euch, das würde ich für niemand anders machen. Außerdem macht meine Freundin mal einen Antrag, was auf jeden Fall passieren wird. Wir brauchen nur noch einen Undercover-Agenten. Aber wir müssen uns hier wirklich fortbewegen, wie in einem, wie heißt das, nicht wilden Westernstreifen. Aber es muss hier vorangehen. Wird jetzt auch eine Kung-Fu-Rolle machen, aber ich scheiß drauf, wisst ihr? Wir müssen absolut unerkannt bleiben, wenn die mich sehen, ist alles im Arsch, ganze Reise. Die kennen mich da halt alle, wisst ihr, wenn die mich sehen, die sind alle auf 180, gleich alles sauber machen, dies, das, wisst ihr, das können wir nicht gebrauchen. Weiter traue ich mir nicht vor, Mann. Weiter treue ich mir nicht vor. Was machen wir? Mann, Ich gehe nochmal zurück, Mann. Ich bin zu nah dran hier. Ich kann mich nicht frei bewegen. Ich muss da vorne jemand holen. So Leute, wir haben hier unseren Undercover-Agenten und glaub mir, ich hole hier niemanden Obdachlosen oder so ran. Das würde ich nicht machen. Wir haben hier einfach jemanden am Start, der macht das jetzt für uns und holt uns den Döner aus dem Laden raus. Ich gebe dir jetzt gleich Geld in die Hand und dann kannst du schon mal lossteppen. Wir sehen uns gleich. So ein Scheiße, er fand das für diesen Obdachlosen dings nicht witzig. War auch nicht witzig gemeint. Hat der falsch verstanden. Wir brauchen doch noch einen neuen Undercover-Agenten. Aber gleich habe ich jemanden. So Leute, ich habe einen Ehrenmann hier am Start, Mann. Der Abdul holt mir Döner raus. Pass auf die. Wir brauchen einen Döner. Nur mit Fleisch. Den normalen Fladenbrot und Tomatenzwiebeln. Das war's. Okay. Geil, Mann. Korrekt. Ich gebe dem Knete in die Hand und dann warte ich hier auf dich. Perfect. Korrekt. So, korrekt, ja. Er hat den Döner am Start. Waren die freundlich und so? Oder wie würdest du sagen? Ganz normal. Ganz normal. Okay, dann gucken wir mal den Döner an. Darf ich dir einmal die Kamera in die Hand drücken? Wir gucken jetzt mal erst mal von der Optik, Leute. Der Geruch ist auf jeden Fall oldschool. Ich weiß nicht warum, aber so wie ein Döner früher gerochen hat. Obwohl ich jetzt ohne Soßen genommen habe. So von der Optik jetzt. Guck mal hier. Kann man erstmal nichts zu sagen großartig, aber Fleisch haben sie, glaube ich, gut reingemacht. Wisst ihr, was wir machen? Wir switchen einmal rüber nach Frankfurt, sehen wie da der Döner aussieht. Da ist auch Ahmed dabei, deshalb ist alles ein bisschen easier, also switchen einmal nach Frankfurt rüber. Oh, Moin ja. Jungs, da ja, ja. Würdet ihr mir einen Gefallen tun? Ja? Wir brauchen Döner, weil die kennen uns bei den Dönerladen. Wir machen immer so Essentests. Könnt ihr uns so aus dem Tombull Döner einen Döner ja, machen ja, ja. Geil, Jungs. Wie heißt ihr? Graham Anderson. Anderson, Anderson und Graham. Geil, Mann. Seid ihr Rapper? Nein, nein, nein. Nein? nein. Fleisch, bald, <lacht> Fleisch, bald, bald, bald, bald. Geil. Jungs, ey, wie komme ich zu der Ära? Du musstest nicht in der Schule sein? Ja. Ich wollte gerade suspendiert. Du hast Drogen verkauft an der nein, Schule. Nein, okay. nein, Echt? Streit das sogar? Ja. Das ist nicht gut. Ich hab nur aber. Und ja, so ist das Leben. Neue Schule, neues Glück. So, Leute, ja, es ist soweit. Frankfurt, Tornbull-Grill. Wir werden jetzt die Döner da raus snacken, dann es eigentlich recht schnell zur Sache. Die Jungs holen uns den raus, dann gucken wir mal erstmal, wie der optisch aussieht. Ah, da vorne ist er, ja, geil, Mann. Wir müssen hier, weiter dürfen nicht gehen. Aber nicht stiften gehen mit dem Geld. Wollt ihr auch einen Döner essen? Nein, nein, nein. Ja, danke, Nein? Ihr holt euch was zu trinken mit. Für mich ein Döner, nur mit Zwiebeln, Tomaten und Fleisch. Ja. Ich danke euch schon mal, ne? Leute, für uns ist erstmal die Frage, optisch ist der on point oder nicht, natürlich, er wird eingepackt jetzt, aber genügend Fleisch. Ich höre immer wieder von dem Tonbullgrill Grill, zu wenig Fleisch für bestellt. Das werde ich jetzt entweder bestätigen, ich werde es nicht bestätigen. Und dann wir schon mal die erste Frage beantwortet und dann gucken wir, ob die Amore vom Chef auch rüberkommt ohne die Kamera. Geil, So, die Jungs sind am Start, Mann. Vielen, vielen Dank schon mal. Macht euch einen schönen Tag. Vielen Dank für die Action. Ne? Bis dann, ciao. Oh nein, da kommt eine Horde von Leuten. Haben uns schon gesichtet, die zwei, zwei habe ich schon gesehen. Fuck, der Komm, ja. Schnell über die ja, hier ist auch Das ist der heilige Stabmann, den ich zum Besten in Deutschlands gemacht habe. Aber wie gut ist er ohne Kamera, Mann? Wir gucken uns den das jetzt erst mal an. Oh, ein sehr schönes Brot, Leute. Oh, hier sieht man fettig, aber es muss. Es muss. Oh, Soße drauf, oder so sehe ich das. Ja, die haben Soße drauf gemacht. aber oh, die Jungs haben eingekackt. Scheiße, Mann. Wir brauchen einen neuen Undercover-Agent. Wir gehen noch mal rüber jetzt nach, nach Berlin einmal kurz. Und dann switchen wir noch mal rüber. Scheiße, Mann. Deluxe. Das gibt Props von mir, ich darf hier meinen Döner essen. Die Sonne kommt von der anderen Seite, da haben wir gelernt, wir filmen von da. Ich sag nur, let's get it on, let's get it on. Brot on point. Knusprig, nicht zu knusprig, perfekt. Fleisch knackt beim Reinbeißen. Auch schön kross gemacht. das Fleisch nicht kross ist, zum Beispiel kannst du den Döner natürlich wegschmeißen. jetzt gehen wir rüber zu Hornbowl und gucken, wie es da aussieht. So, also zurück in Frankfurt. Wir brauchen neuen Undercover-Agenten. Ich habe extra fünfmal gefragt, ob keine Soßen waren. was haben wir. Wir haben Soße. Ne? Soße. Aber oh, ich hätte auch suspendiert so aus der Schule. <lacht> ich muss jede Chance wahrnehmen, Mann. Oh. Ist aber locker hier. Mann, ey. mach erst auf. Ich Ach, hast du nicht gesagt? Was lügst ich du denn? Ich hab gesagt, ess schon mal, dann kommen die nicht, habe ich gesagt. Ja, ja dann aber. Hätt sie, dann hätte sie ihn aufgemacht, ja, so hätte Aber nicht als Begründung Nein, hast du hast das gesagt. Gelaufen. Ja, aber jetzt, Digga, als Wohltäter darzustellen. Ja, klar. Hätte ich meine Freundin nicht geschwängert, dann wäre ich jetzt Millionär. Ja, sagt, dass du sie geschwängert. <lacht> <aus>. <lacht> wär ich trotzdem nicht. Müssen wir hier lungern wie die Penner zwischen den Mülltonnen, Mann. Vielleicht hat die Dame ja Lust, uns zu helfen. Schämst du dich schon ja. wieder? Ja. Sehr er hat nämlich extra noch mal wiederholt und es war alles gut. Ja, ja, Scheiße. Ich hab die Jungs wieder am Start, Mann. Jungs, ihr habt versaut. Ja, aber wollen Soße mit drauf? Soßen? Ja, wir brauchen noch einen. Ja, ja. ja geht das klar? Ja, ich bin da mit der. Ich bin Winter. Bilder? Ja, klar machen wir. Tomaten, Zwiebeln und Fleisch. Mehr nicht. Tomaten Zwiebeln und Fleisch. Ich kann die Soße. Ja, genau. Die haben wir einen Fehler gemacht eben, ne? Ja. Ja, ne? Diesmal haben die wieder einen Fehler gemacht. Nur Tomaten, Zwiebeln. Ich habe gesagt Tomaten und Zwiebeln. Jungs, die haben wieder haben die ja. was falsch gemacht. Ich nehme die Jungs in Schutz, die wissen, was wir kriegen wollen. Das war nicht deren Schuld. Wir machen noch mal einen Anlauf. Ja. Ja. Die ja. Leute, die ja. scheiße bewerten Ja, also ich habe schon öfter jetzt bei Tonbull gehört, da muss ich eingestehen, dass da Leute inzufrieden waren. Kein Fleisch, Brot nicht warm, sonst was, habe ich oft gehört So, und für mich ist ein geiler Test, geiles Erlebnis jetzt das mal so mitzuerleben, wie viel wirklich schiefgehen kann. Da fühle ich natürlich auch, wenn jemand vor euch da hingeht und sich denkt, Mann, was war das für ein Erlebnis, Mann? da will ich nie wieder hin. So einen auf den. Kann passieren, wir wollen jetzt noch nicht die Teufel an die Wand malen, wir gucken jetzt, erstmal, noch was passiert, auch ob die freundlich waren und so. Auch mein Beileid an die Jungs, man muss ja auch sagen, manchmal Jugendliche oder ich habe so eine Erinnerung, die werden oft nicht ernst genommen, so ja, von... Ja, ja. Wenn Leute denken sich, was wollen die Kleinen jetzt von mir, natürlich ein gestandener Mann oder sonst was, wird natürlich ernster genommen. Ich stehe jetzt mal vor, die kommen mit <lacht> <lacht> Beide mit der Schelle kassiert. <lacht> <lacht> Boah, Bruder, wenn der jetzt nochmal was ist, also dann musst du den von der Platz 1 kriegen. Ja, wenn er jetzt was nee, ist. Nee, also das kann nicht dann sein. Das ist da kein Anomalie. Das, das wäre dann echt so hart. Mein lieber Kollege von Totenbulch, das wäre zu hart, wenn das jetzt wieder nicht stimmt. So Jungs, ja? ich danke euch. Haben die einfach rausgenommen? Ja. Oh, Ernst, <lacht> Ernsthaft? Ehrlich, ja. der ist doch jetzt schon kalt, Alter. Nein, der hat sich ein bisschen mehr Fleisch gemacht. Fleisch darauf gemacht. Ja. Oh, Scheiße. Youngs den kannst du knicken, den Döner jetzt, ganz ehrlich. Das Ding ist, ich kann nicht mal hingehen, mich jetzt beschweren, wisst ihr? Tom Hull, ganz schwach, ganz schwach, ehrlich. Also, der Döner ist kalt, die Jungs kommen wieder. Soll ich den jetzt so bewerten, so frage ich mich? Ja, musst du jetzt. Nein, aber ich kann den nicht so, ich will ein realistischer Ergebnis. Dafür bin ich nicht nach Frankfurt gefahren, Mann. Jungs, ich gebe euch noch mal Geld. Er sagt, pass auf, ist für meinen Chef, ne? Er sagt, er ist kalt jetzt. Und dann, wenn die nicht neu machen wollen, dann sagt, egal, mach noch einen. So, jetzt zeigt sich wieder ist. Geiles Experiment, geiles Experiment. Also, ganz ehrlich, Leute, ne? erst Soße drauf, dann Gurke drin. dann Mal gucken, was als nächstes kommt. Ich bin sehr gespannt, was als nächstes kommt. Ich sag euch, ich bin gerade drauf und dran, die zur Rede zu stellen. Gerade Achmed hat richtig gesagt, dass meine Autorität die in Frage gestellt wird. Das ist meine Integrität, mein Name, der dahinter steht, wisst ihr? Und das regt mich jetzt auf. Das kann natürlich ja. einmal passieren, so, wir haben jetzt einen Zufall. Äh, deshalb darf man es jetzt nicht zu hart an die ho hohe Glock hängen. Es kann immer was passieren, das kann jetzt ein dummer Zufall sein. Aber trotzdem ärgert mich das. Da kommen sie, Mann. Da kommen ich sie. Bald. Du sagst, wenn die Geld genommen haben, wäre hart, Achmed, ne? Ich komme zwei wieder. Die haben nochmal Geld genommen, ja? Oder der hat gesagt, behalten sie. Oder so, da sind wir jetzt sehr gespannt drauf. So Jungs, jetzt sind wir gespannt. Was haben die gesagt? Wenn wir nehmen uns zurück unser Geld geben. Haben wir Nein gesagt, wir kaufen neuen. Ach, der ja. wollte zurücknehmen. Ja, ja, ja. Okay, er wollte zurücknehmen und dann habt ihr gesagt, kauft den neuen. Ja, ja. Okay, perfekt. Das heißt, das ist jetzt der fertige ja. Döner. Wir gucken jetzt mal. Zum fünften Mal. Ja. Was sagt ihr, haben wir? Ja, genau, ja. den können wir essen. Ja, guck mal, ihr habt Sushi gut. Esst mal. haben es geschafft, Leute. Sie haben es geschafft. Danke euch, Mann. Vielen, vielen ja. Dank. Ich will den Bitten. Ja, ja sehr gerne. Machen ja. wir eben. Ja, Danke schön. Danke ja, sehr gerne. Nicht dafür. <lacht> oh, nein, Problem. <Jungs. lacht> Danke. Schaut vorbei. Bis Danke ciao, dann. Tschüss. Tschüss. So, das hat mich echt jetzt ganz negative Vibes gegeben. Gut, die wollten zumindest zurücknehmen dann, ne? Mhm. Ich durch euch jetzt unter uns, haben wir letztes Mal da Anacabadaba, haben wir beinahe sogar stärker vor als noch das Mal davor. Hier, ich sage es euch, der Fleischgeschmack an sich kommt mir auch beinahe noch stärker vor. Das Brot ist allerdings ein bisschen schwächer, das ist noch ein bisschen härter. Wird halt jeden Tag frisch gemacht, die Kunde zu lange im Ofen zu kurz, immer ein Unterschied. Kann ich kann euch nur sagen, geschmacklich ist es genauso top wie sonst. Ich habe vorhin zugegeben, ich war einmal schon privat da. Da war er schwächer. Heute ist es aber für mich immer noch die Nummer 1. Dieses Fett, was da unten reintrifft. Das Brot, Selfmade, So eine leicht salzige, liebliche Note. Nicht tausend Gewürze. Einfach Fleisch, Leute. Einfach Fleisch. Pur. Geil. Kann ich nicht anders sagen. Tick von mir. Immer noch 9,4 Punkte. Jetzt switchen wir rüber zum Papilia, zu der Bewertung. Okay, ehrlich, ich brauche den Döner nicht weiteressen. Ich kenne den Döner. Wer eine ganz genaue Beschreibung haben will, guckt euch nochmal meine Videos die ich zum Schluss einblende ein. Dieser harte Grillflavor mit Zwie mit den Tomaten, krosses Brot. Das ist vom Himmel gefallen, Leute. Ich hoffe beinahe, ich kann den anderen schlechter bewerten, weil ich habe keine Freunde, was Dönerbewertung angeht. Die ist bei mir absolut unparteiisch. Es gibt die gleiche Bewertung wie vorher. Ich glaube, 9,3 habe ich das Mal gegeben. Ich hätte euch gerne jetzt wirklich eine schlechte Bewertung gegeben, aber ich kann nicht. Lass 20 Leute hinkommen und fünf werden enttäuscht werden, weil da auch nur Menschen stehen. Die machen das Fleisch nicht richtig. Das Brot ist nicht kross. Da hängt auch jeden Tag ein anderer Spiel. Das Tier aber anders. Es ist ein Naturprodukt. So, wisst ihr? Das kann nicht jeden Tag on point sein. So. Ich kann nur für das Mal sprechen, wo ich da war. Und noch eine Sache von von Mir für euch, ich bin Soßen-Fan, ne? aber ich war letztens oder jetzt gerade vor ein paar Tagen noch mal bei Ferhat und hier bei dem, Dö dem Döner mag ich es auch so. Ich liebe Soßen, aber wenn du einen richtig kranken Döner ist, einen richtig kranken Döner, dann musst du bei Soßen das Feeling haben, dass der Döner versaut ist. Dann denkst du dir nach, das kann man nicht bringen, das kann man nicht bringen, und dann weißt du, es ist ein guter Döner, einer, ein, ein sehr guter, einer der besten. Nein, nicht einer, nicht der besten, aber, <lacht> aber ein sehr guter. Amit, was hast du eben zum Fleisch gesagt? Berechtigter Einwand. Jetzt weiß ich, warum der ohne Soße so heftig ist. Das Fleisch hat wie so eine Marinade, das ist wie eine Soße. Das scheint mariniert zu sein, deshalb auch bei dem brauchst du keine Sauce, das gleiche versaut komplett, es versaut den Döner. Wenn ihr hergeht und sagt ihr war nicht geil, dann habt ihr mit Soße gegessen. Und das ist einfach dieses Selfmade Style, ohne Soßen, wenn man das liebt, wenn man Fleisch liebt, essen liebt, das ist er. Hey, mein Lieber, da ist der Chef. Ich hab's gehofft, dass du hier bist. Wie geht's dir? Ja, gut, danke. Alles ja. gut? Wir haben eben einen Döner wieder gegessen. Diesmal waren wir undercover unterwegs. Haben jemanden rausholen lassen, weil wir gucken, wie gut ist der Döner, wenn ich nicht mit Kamera komme. Okay. Ich sag den Geschmack wie immer. Also das Fleisch sogar noch besser als sonst. Vielleicht du bist. Schön, ist, fragen schön, wir nicht warum. Wir mussten dreimal wiederkommen, weil jedes Mal was falsch war. Erst haben die mit Soße gemacht. Das kann passieren. Ich sehe gerade, ich kann Ihnen gar nicht mehr böse sein. Dann haben die einfach Gurken mit reingemacht. Und dann, aber das ist nicht schlimm, wollten wir einen neuen Döner haben. Die haben aber einfach die Gurken rausgenommen. Aber das kann passieren. Weißt ja. du, also, ich stehe ja mit meinem Namen dafür, dass die ein bisschen mehr sich Mühe geben. So Dinge passiert, wenn weniger los ist. Aber wenn ein bisschen mehr los ist, dass alles läuft, eben matt. Ja, perfekt. Aber ist ja nicht schlimm. Wir haben ja viele Ware. Kann man ja. Immer noch eins. Dann immer noch das passiert, passiert. passiert, passiert. Nur dass die Leute, die von mir herkommen, danach sagen, Holle, du hast einen guten Job gemacht. Wir machen immer gute Job und wir machen gegenseitig. Das kann man okay falsch verstehen, wir machen gegenseitig. Ich danke dir, mein Lieber. Natürlich.